Ey, Freunde, wir packen heute ein Paket aus von Sugar Gang. Hier sind Süßigkeiten drin von der ganzen Welt. Und die probieren wir jetzt zusammen. Und sind auf jeden Fall mega gespannt. Ja, fangen wir direkt mal an. Hier könnt ihr schon mal sehen, ist auf jeden Fall prall gefüllt die Box. Falls ihr auch was bestellen möchtet, hat uns Sugar Gang freundlicherweise einen Rabattcode zugeschickt von 10%. Falls ihr euch was bestellen möchtet. Und ja, fangen wir einfach an. Wir mal hier diese. Pockies, ist wahrscheinlich äh, wie in Deutschland die Mikados, Mikados die man kennt. Wir mm. Ja, Mikados halt einfach mit Erdbeeren, ne? Ja, würde ich sagen. Ja. Jetzt probieren wir die Sour Patch Kids. Die sind extrem sauer einfach. Ich auch eins. <lacht> probieren wir mal. Was soll jetzt sauer sein? Ja, die gehen sogar. Hä? Das, das ist ja übelst, das Game. Sind auf jeden Fall mega lecker. Aber nicht so krass. Sind eher was für Anfänger. So, als nächstes haben wir Donuts. Die sehen böse aus. Äh, hier. Danke. Go. Wow. Die sind geil. <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr gut. Will ich mir auf jeden Fall nochmal bestellen. Punkt was willst du sagen? Ein 8 von 10 gebe ich. Ja, als nächstes probieren mir die Breezie's Two Peanut Butter Cups. Sieht auf jeden Fall sehr aggressiv mhm. aus. Perfekt, zwei Stück. Für danke, danke. Oh Gott. Und für mich? Ich will's viel Erdnussbutter wieder. Aber sieht sehr lecker aus. Nur Zucker. Ja. Aber oh, echt cool. Sehr lecker, aber halt sehr viel Zucker. Sehr viel Zucker. Ist schon geil. Ist schon ja, geil. Hat was. Hat was. Punkte? Eine Neun von zehn. Ist schon sehr lecker. 6,5 von 10. Viel zu viel Erdnussbutter. Oder Oreos? Oh, Oreos. Komm, die nehmen wir. Ja, nehmen wir die Oreos. Ähm, Ice Cream Oreos. Irgendwie pinkes Design. sein? Sieht böse aus. Schau mal. Sehr gefährlich. Danach noch eine Folge Jojo. -Jo. Uh. Wir haben eine pinke Füllung. Hast du das für ein Geschmack? Hm. Ice Cream. Ah, schau mal. Hm. Weiß ich nicht. Hm. Bisschen Zahnpasta finde. Es gab doch 2016 diese Pranks, wo man Zahnpasta reingetan hat, genauso okay. schmeckt es. du also zugeben? 5 von 10. Ne, 4 von 10. Weil vier es vielleicht sein. Als nächstes nehmen wir mal Fanta. Ähm, was ist das für eine Sprache? Ah, Fanta Huang Viet Quatsch? Irgendwie haltet <lacht> werden oder so, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Besser als die Oreos. Riechen tut's nach Energy. Wenig Kohlensäure und geschmacktechnisch irgendwie, als hätte man ein paar Heidelbeeren in Wasser getan. Ja. ja. Aber es ist blau. Sieht ja. sehr cool aus. Bla blau ist cool. gut, Aber von daher. Ja, hat einen ganz leichten Geschmack nach Blaubeere. 7 von 10. 6 von 10. Das ist diese Oreo-Kekse, das noch sein soll. Oreos mit Schokoladen nochmal drüber, weil es noch nicht genug Oreo ja. drauf. Ja. Äh, Schokolade. Mal schauen. Boah. Ach du schreibst. Das kommt das ist ganz Eile. böse. So sieht der aus. Ach du Scheiße. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Wahrscheinlich wird wahrscheinlich einen Zuckerschock bekommen, aber naja. Aber sehr fluppy von innen drin. Kommt böse. Kommt sehr, sehr böse. Ich finde es gar nicht mal so süß. Also muss sagen, da fand ich die Reese ist echt. Nochmal schön krass haben. 8 von 10. 8 von 10. Schmeck schon sehr gut. Also ich muss sagen, besser als gedacht. Ja, Was? das ist eher so ein, so ein Schokoladenkuchen aus dem Supermarkt. Also, ja. es ist nicht wirklich Oreo-Geschmack. Aber schmeckt schmeck gut. Das ist schon so eine 7,5 von 10. Ja. Das ist so ein kleiner Oreo-Kuchen. Ja, so kann man sagen. Ja, als nächstes würde ich mal sagen, probieren wir mal diese Chips hier. Habe ich auch bei Monte gesehen. Chatitos heißen die. Ja, die sehen auf jeden Fall Mann, sehr ja. interessant aus. Ja, das sind denkbar einfach Käse-Chips. Boah, sehr Käse. Ja, deutsch. Ja, okay. <lacht> da haben die ein bisschen Käse dazu geedet. Da, die schmecken gut. Die sind 9 von 10. Ja, gleich. Ja, 9 von 10. Sehr käsrig halt. Ja, schmecken auf jeden Fall sehr gut. Kann man empfehlen. So, das, was wir vorhin hatten, war ja etwas laufend sauer Gehalt. Deswegen haben wir hier noch Warheads, Extreme sauer. Ich bin mal gespannt. Ne? Sieht sehr nach Center Shock aus. Oh, enttäuschen sie uns jetzt hier nicht, ne? Wacker okay, bleiben. Cheers. Cheers. Also anfangs echt intensiv, aber dann halt ein Kaugummi. Aber die sind auf jeden Fall besser als die vorher. Ja. Es gibt da verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe Pineapple. Was hast du? Ähm, Mango Melon. Die ziehen. So, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir konnten euch inspirieren auch dort mal zu bestellen, weil die Sachen sind wirklich gut. Vergesst nicht den Rabattcode. Das soll er mir jetzt Damit spart ihr noch 10%. Und haut rein. Wieder schauen und Reingehen. rein.